Das Zuhause ist natürlich sehr wichtig, da gehört das Internet dazu, muss ich einfach gestehen. Also wenn ich irgendwo offline wäre, ist vielleicht auch ganz nett für eine kurze Zeit, aber im Prinzip möchte ich gern diese weltweite Vernetzung.